Dieses Video setzt die Kenntnisse des vertiefenden Niveaus voraus. Zumindest siehe links unten. Also, wenn man etwas in dieses Video nicht versteht, erst die vorherigen Videos schauen. Gehen wir jetzt zu lineare Gleichungssysteme. Das ist das zweite, das zweite Video über Textaufgaben. Und erzeugen wir das Gleichungssystem von noch ein paar Textaufgaben. Iris ist 2,5 mal älter als ihr Bruder Andreas. Zusammengezählt sind die Altersjahren 14. Wie viele Jahre alt sind die beiden Geschwister? Was ist hier gefragt? Man muss erst also Buchstaben, also Symbole für die gefragte Sachen, benutzen. Das Alter von Iris schreiben wir ein einfaches E dafür. Und das Alter von Andreas schreiben wir A dafür. Und was steht da? Iris ist 2,5 mal älter als Andreas. Also I, das Alter von Iris, da, ist 2,5 mal so viel das Alter von Andreas. Ganz einfach. Steht ja eh da. Und die Lebensalter zusammen, steht ja auch, zusammengezählt sind 14. Also das Alter von Iris plus das Alter von Andreas ist zusammen 14. Dieses System kam allerdings ziemlich schnell mit dem Ersetzungsverfahren lösen. Also man, das bedeutet, man kann hier anstatt i, wie viel ist i? 2,5a. Man kann also anstatt i da 2,5a schreiben, das ist so viel ist i. Und dann 2,5a plus a, das sind insgesamt 3,5a. Man muss halt also dann 3,5 auf die andere Seite bringen, 14 durch 3,5, das sind 4. Das bedeutet, a ist das Alter von Andreas, er ist 4 Jahre alt, und I ist das Alter von Iris, sie ist 10 Jahre alt. Fertig. Also 10 ist tatsächlich 2,5 mal 4. Und zusammen die Alter, Lebensalter sind zusammen 14. 10 plus 4, 14. Und das ist die einzige Lösung dafür. Es gibt allerdings Gleichungssysteme, Systeme, die keine Lösung haben oder unendliche viele. Das ist wieder ein anderes Kapitel, ein Niveau noch tiefer. So, höher. höher. oder tiefer, wie man das will. Die Summe jetzt noch eine Textaufgabe. Ich glaube, das ist die letzte hier. Nein. Oder? Schauen wir mal. Ich glaube, es gibt noch eine danach. Schauen wir mal. Die Summe des Fünffachen einer Zahl und 4 ist so viel wie eine andere Zahl um 1 reduziert. Die Differenz des Dreifachen der zweiten Zahl und 43 ist so viel wie die erste Zahl um 14 erhöht. Boah, boah, boah. Berechnen Sie die Zahlen. Kein Panik. Bitte, wenn Sie so eine Aufgabe äh, sehen, das ist wirklich nicht schwer, man muss einfach Schritt zum Schritt lesen. Schritt zum Schritt lesen. Und das machen wir jetzt hier. Was ist gefragt? Das sind zwei Zahlen. Zwei Zahlen sind gefragt. E ist die erste Z, die zweite. E für erste Z, für zweite Z, E. Man kann andere Symbole benutzen, das spielt keine Rolle. xy mir ist egal, hier schreiben wir E und Z. Ja? Und was steht jetzt hier? Fangen wir an, Schritt zum das zu lesen. Da, die Summe des Fünffachen eine Zahl. Also wir haben die erste Zahl hier. Die ist e. Und das Fünffache, diese Zahl, was ist es? 5e. Ganz einfach. Und dann muss man eine Summe von diesem Fünffang schreiben. Also 5e plus die Summe von diesem Fünffang plus 4. 5e plus 4 ist zu viel, was bedeutet in Mathematik, was benutzt man dafür? Ist gleich. Da steht es. 5e plus 4 ist gleich. Was steht danach? Wie eine andere Zahl, also was haben wir für die andere Zahl benutzt? z um 1 reduziert. Was bedeutet um 1 reduziert? Minus 1. Also 5e plus 4 ist z minus 1. Da steht Das ist die erste Gleichung. Weil wir jetzt zwei unbekannte haben, um diese Zahlen zu finden, brauchen wir auch eine zweite Gleichung. Schauen wir mal, was steht hier? Die Differenz des Dreifachen der zweiten Zahl. Jetzt haben wir die zweite Zahl, ja, das ist z, und wir haben das Dreifache davon, okay, also 3z, und wir müssen eine Differenz davon berechnen, also 3z minus. 3z minus. Minus wie viel? Da steht es, das Dreifache der zweiten der Zahl, also 3z, die Differenz minus 43. Also also 3z minus 43. Das wird so viel sein. Schauen wir das noch einmal. 3z minus 43. Das ist so viel wie wie was? Wie was steht das? Das habe ich hier jetzt äh, geschrieben. Wir brauchen nicht wieder hinaufgehen so viel wie die erste Zahl um 14 erhöht. Also 13 minus 43 ist gleich. Gleich wie viel die erste Zahl, also E, um 14 erhöht. Was bedeutet um 14 erhöht? Plus 14. Da steht Also wir haben zwei Gleichungen. Dieses System, dann dieses Gleichungssystem, kann man mit einem äh, Verfahren Lösen. Man kann zum Beispiel hier sagen, Z, das 1 auf die andere Seite bringen, Z ist 5E plus 5 und dann das Z hier ersetzen und weitermachen, bis man das E findet. Wenn man das macht, findet man heraus, E ist 3 und Z ist 20. Und wenn man das hier einsetzt, findet man heraus, dass beide Gleichung, Gleichungen stimmen, die und die. 5 mal 3, 15 plus 4, 19, 20 minus 1, 19 und so weiter und so fort. Viele menschen denken dass ich Glauben schwer werden das sieht man hier man braucht einfach konzentration und schritt zum schritt machen das ist nicht so schwer selbstverständlich also man, braucht man das vorwissen ja sehr klar ja. aber so schwer ist es letztendlich nicht und hier habe ich extra eine aufgabe geschrieben mit wörtern die keinen sinn auf deutsch machen um zu zeigen man braucht nicht mal wissen was diese wörter bedeuten das ist keine notwendigkeit man kann in mathematik muss einfach eine lösung geben und da braucht man kein kenntnisse von jedem wort es reicht einfach mathematisch zu denken also man muss schon wissen was die werbe bedeuten was was ich habe jetzt hier geschrieben einen flug was das sein sollte weiß ich selber nicht gibt es 37 tröperts das weiß ich auch selber nicht, was das ist. Man, manche davon, von dieser Tröpets, also, haben 4 Hupals, die restlichen 7 Hupals. Die Flups beinhaltet damit insgesamt 190 Hupals. Also, wie viele Tröpets mit 4 bzw. 7 Hupals gibt es? Man braucht wirklich nicht wissen, was zum Teufel Flux oder Tröpets bedeutet. oder? Für die Lösung der Aufgabe ist es absolut nicht notwendig. Man muss einfach die Werbe wissen, die, die restlichen Wörter. Ja? Die Antwort ist Nein, ob das jetzt notwendig ist. Also weg damit. Nicht den Kopf damit brechen, was diese Wörter bedeuten. Die Wörter, die wir brauchen, haben wir schon verstanden. Insgesamt gibt es 37 Huppels. Manche davon haben 4 Huppels, die restlichen 7 Huppels. Und die Huppels zusammen sind 190. Das war es. Für die unbekannten Sachen, jetzt, die Trüppels mit 4 und die Trüppels mit 7 Huppels. Also, Trüppels, schreiben wir für die Trüppels mit 4, V von 4. Die erste Buchstabe von 4. V, Trüppels mit 4 Huppels. Und für die Trüppels mit 7 Huppels, schreiben wir S. 7. Ja? Man kann x und y benutzen. Ich hoffe, dass es jetzt nach so vielen Videos klar ist, das spielt keine Rolle, was für ein Symbol man da benutzt. ja Das bedeutet, was steht hier? Die treppe zusammen sind 37. Also die V-Trüppels, die 4 Hupels haben, und die S-Trüppels, die 7 Hupels haben, zusammen sind sie 37. sie diese V-Trüppels werden dann 4 mal Huppels haben und diese s tröpels 4 mal 7 Hubbels. Also das hier sind Huppels. Und zusammen sind die Huppels 190. Genauso wie, mit, wie beim Beispiel mit Tischen. Sehen Sie das vorherige wieder an. Ja, die andere Videos wieder. Schauen Sie mal unten in den Links. Ja? Und das bedeutet, das System kann man jetzt in eine beliebige Weise lösen. Wir haben bisher halt nur zwei weise gelernt es gibt mehrere die antwort ist 23 tröberts mit vier Huppels und 14 hüppels mit sieben Huppels. was das auch immer sein könnte das ist völlig irrelevant okay und somit haben wir gelernt dass man halt auf die wichtigsten Wörter aufpassen will muss und sich mit den restlichen wörtern nicht beschäftigen soll das ist zeitverschwendung besonders bei einer prüfung okay Schauen Sie die Struktur des Satzes an, und wenn Sie das verstehen, dann wird es schon. Und jetzt noch einmal, 23 plus 14, 23 plus 14, das sind 37 Tröpels. und 4 mal 23 plus 7 mal 4, das ist tatsächlich 190, wenn man die Rechnung macht. Und das ist halt die einzige Lösung von diesem System. Danke sehr.